Moin Leute, herzlich also willkommen zurück auf diesem Kanal, herzlich also willkommen zu einer weiteren Episode von Outlast, dem Projekt, was schon ziemlich lange auf diesem Kanal andauert. Sorry dafür, wird sich jetzt ändern, Dann ab jetzt kommen häufiger Videos, hoffentlich. Ich kann nichts versprechen, jetzt möchte ich gar nicht lange rumlabern, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Hier hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge aufgehört, das heißt, wir fahren erstmal eine schöne Runde mit dem Floß über den wunderschönen See. Die Kamera kannst du dir erstmal klemmen, die brauchen wir sowieso nicht. Und ich werde das hier alles mit so schneller hintereinander schneiden. Ansonsten guckt sich das wirklich keiner an. Ich habe es so probiert mit weil es Funktioniert nicht. Das ist ein ganz ruhiger Einstieg, meine, diese tolle Folge. Äh, Pflanzen. War doch gerade noch, was bin ich jetzt dumm? So. Das klingt nicht so äh, beruhigend. Sag ich doch. Ach du Scheiß, was ist denn jetzt los? Apocalypse. Das ist doch kein Apokalypse, Junge. Hat nur jemand Elektrofischen geübt. Ach du Scheiße, das sind ein Hami. Oh, Junge. dieses Spiel machen wir erstmal wieder fertig, Junge. Ähm, um, Excuse moi Monsieur, was ist jetzt los? Warum sind hier Leute mitten im See im Wasser? Los, los, los, los, los, los. Kann man auch springen? Ne, ne, ne. Ich möchte nicht, dass du mir hilfst. Das hat schon beim letzten Mal nicht. Ich rufe auch geändert. Ruf. Komm schon. Drücken und ja. Blake hat wie immer überlebt. Los ist echt langsam, wenn ich das mal so erwähnen dürfte. Wenn ich so weiterfahre, kriegen wir das bloß noch schneller kaputt, als du gucken kannst. Bringt Sprinten etwas? Ich glaube nicht. Aber Tempel geht es ein richtiger Touristmagnet, Junge. Hier ist so viel los. Äh. äh was? Sind wir schon da oder was? Ach du Scheiße, das sind Leute. Ach du Scheiße. Oh ne, oh ne, oh nee, oh nee. Hat er jetzt das Ball weggeworfen? Ne, okay. Okay, Blake hat doch ein Gehirn. Manchmal bezweifle ich, dass wenn ich diese Spiel Spiele spiele. Wer hat Lynn? Ey, ich, ich versuche das jetzt schon seit zwei Jahren durchzuspielen. Die Story habe ich mittlerweile schon aufgegeben. Ich will es mittlerweile nur noch durchspielen. Ich also die einen wollen, dass sie das Kind kriegt, die anderen nicht. Ich blick das nicht mehr alles. Das ist so weird, Junge. Leute am Spieß. Ach du... Hä? Opfern die sich? Oder was? Ich glaube, die nennen es Opferung, Ich nenne es Grillhähnchensimulator. <lacht> das sind alles schon wieder zu. Diese Witze, die kann man nicht machen. Ach, guck mal, hier sind Donnerleute unterwegs. Sind die Forstmitarbeiter. Sorgen dafür, dass hier kein Feuer einsteht. Und wenn das nicht auf der anderen Seite, stürzen sich im Vordergrund von der Klippe. Top Nationalpark. 10 von 10. Kann ich nur weiterempfehlen. Was ist denn? Doch gestern musst du noch nicht ausrasten. Hier ist doch nichts. Entweder schneller, ja. Ach, guck mal. Da auch schon wieder jemand. Nee, ne nee. Ja, okay. Wir haben das Floß schon wieder verloren. Haben wir denn das Paddel noch, oder... Shit, da ist das Raft, und da kann man sich mal... Guck mal, die sind auch schon durchgebraten, oder? Oh, Blake, du hast doch jetzt schon seit dem Tag nichts mehr gegessen. Gönn dir doch mal. Ah, hier gibt's nichts zu recorden. das ist alles nicht interessant hier. Feuer brennt ja noch. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, oder? Ich halte, ich halte gedrückt. Meine Maus ist zwar schon kaputt, aber jetzt noch mehr. So ein Akt der Balance, ein Akt der Balance. Diesmal falle ich nicht runter. Nicht so wie in der letzten Folge. Oder vorletzten. Ich weiß auch nicht mehr. Love set us Free. Das glaubt ich jetzt ehrlich. Ach dach. Na? Ist ja auch hier am abhängen. Das machen viele in Tempel Gate, glaube ich. Bisschen Bodderies, bisschen Bondosche, kann ja nie schore. Oh ne, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ab zum Raft, ab zum Raft, ab zum Raft. Ich möchte mit diesen ganzen Leuten hier nichts zu tun haben. Natürlich ist das Paddeln noch da. Steuern ist sehr schwer mit einer Hand. Das lässt sich so gut manövrieren wie ein Minecraft-Boot. Nämlich gar nicht. Ist auch noch ein Tempel oder was. was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? Aber hier finden auch die Olympischen Spiele im Sprung statt. Ey, das Audiodesign ist schon krass. Ey, die laufen überall. Rum, was ist mit denen? Ey, ey, ey. ey. Nein, nein, nein. Die Wiese haben mich mit Stein abgeworfen. Gut, dass sie mich in der Kamera nicht getroffen haben. Also, wäre hier so ein bisschen Kratzer einbild Haben sie nicht perfekt. Jetzt haben wir nur leider nur noch ein kleineres Los. Da sieht es auch wie Zivilisation aus. Da wollen wir doch hin. Das war echt das Ziel. Ich glaube, wir wollten zu dieser einen Mine oder sowas. Ja, bitte erklären, was ich gerade mache. Die Kamera kann sich nicht erklären. Ich nicht. Ähm, okay. Zurück zum Actual Game. Kommen wir jetzt voran? Ah ja. Ah, guck.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 Dieses Spiel ist echt ein Spiel, was mich fertig macht. Ey, mach das doch nicht! Erst die Exits probieren. here I go. Haha. Warum sind die Glastüren. Glastüren zu den Umkleiden? Wer ja, kommt auf so eine Idee? Mal gucken, was hier drin ist. Ich möchte. Es, es, es, ich darf hier nicht rein, eigentlich, als Blake. Auch im generellen so nicht. bei den Herren. Ich möchte nicht wissen, wie das passiert. Alles in Ordnung? Äh, uh, ich will damit nichts am Hut haben, ich möchte es gar nicht wissen, was hier passiert. Ich hab hier mal nicht abgezogen. Ist ja widerlich hier. Oh, ach, du Scheiße. Was soll denn so ein Quatsch? lehnen oder keine Ahnung, wie du heißt. Ist mir so scheißegal. Ach, ich hab Gänsehaut. Hör doch auf. Ach, ich habe keine Lust mehr. Aus der Richtung kommst du dann kann ich hier hingehen? Hab ich gar kein Problem mit... Ja, okay. Geil, Mannchen. Komm, die Story ist doch mittlerweile auch schon scheißegal. Ich sag dir Wir sind hier einfach nur nach raus. Ich glaube, die Kamera ist einfach nur noch leer. Einfach mal ein PC angegangen. Es soll mal neu laden. kommen die arme Kamera verdient. Das ist wie dieses Spiel. Ich hasse es. Wir kommen hier nicht mehr. Das heißt, ich muss einmal komplett um den ganzen Brei herumlaufen, um da hinzukommen. Da war jetzt eben dieser eingeschaltete PC. $19 Fortnite Card. Who wants it? Who needs it? Ja, natürlich und wir haben es endlich zu der Leiter geschafft. Hä? Was zum? Ich weiß nicht mehr, was in diesem Game überhaupt abgeht. Meine Güte, die Tür ist offen. Soweit du die aufweisen kannst. Was also, immer du mir sagen möchtest, ich verstehe den nicht. Oh, jetzt hat eben so ein Pisser wieder zugemacht. Was soll ich denn jetzt hier drin? Und folge ich auch irgendwelchen Stimmen irgendwo hin? Wollen die irgendwo draufklettern oder sowas? Ah, ne, hier ist eine Tür. Einfach durchrennen ist meistens die beste Option. von eine Batterie. Ja, hier ist eine Refresh-Station für alle Stats. Irgendwas ist hier und ich möchte es nicht wissen. Ah, Schöne übersehe ich sehr häufig. Das ist sehr traurig. Es ist... sie Weiß dumm. Nein, wir sind jetzt wieder in der Schule, ne? Ah! Oh! So, was ist denn das hier für Scheißlicht? Ich muss Energie sparen. Nevermind, die Der Fans hat mich tatsächlich gar nicht erschrocken. Ist ja was drin. Sorry. Ja, Prost Mahlzeit. Blake. Nicht so aggressiv. Interagieren. Jessica ist im Chat beigetreten. Hey Jessica, bist du da? Hi. Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. I don't want to don't leave more. more. Komm, laden wir mal nach tun, dem ganzen Mal den gefallen immer die umständlichsten Wege, Blake. Manchmal musst du irgendwo anders erst checken, bevor du dann irgendwo anders hingehen kannst. Was habe ich aus diesem Spiel gelernt. Ah, hier ist ein Computer. Kann nicht sehen. Das ist so Zugemacht. Ja, Gemeinschaft und Unterstützung gewinnt. Das so unbesorgt für Ähm, excuse me, Monsieur, was passiert hier? Ich blick's nicht. Wenn ihr so es versteht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Hier läuft irgendwie gerade eine ganze Rave-Party ab. Mit Computern. Hier ist immer noch blockiert. Genauso wie ich bei allen auf WhatsApp. <lacht> Ach, gar nicht alles, okay. Jetzt kommt hier gleich wieder dieser komische und Typ und jagt mich durch die Gänge. Oder Jessica steht vor mir. Irgendwas von diesen Sachen wird passieren. Ja, lauf ruhig. Oh, jetzt sind wir mittlerweile auch scheiße. Ja. Ich hätte jetzt gucken können, was da unten ist. Jetzt bin ich einmal am Pudding gelaufen. Was hat mir das jetzt gebracht? Richtig nicht. Ich kann diese ganze Sektion rauscutten. Ja, tschüss, ich gehe. Tschüss. Hier war ich doch auch schon beim letzten Mal. Die hätten oh. das auch blockieren sollen, damit man einen klareren Pace hat, wo man hergehen soll. Der Computerraum ist jetzt wieder zu. Interessant. Okay, wir haben Downgrade. Wir haben noch weniger Räume als vorher. Vielleicht kommt und der Typ nicht nach. Ah. Ähm. Oh. Ähm, den Schrank jetzt Meine Güte Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden Alter, was war das jetzt schon wieder? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Wenn ihr alles gerne liked da, abonniert diesen Kanal Damit ich endlich mal die 100 Abos erreiche Vielleicht habe ich es zu diesem Zeitpunkt auch schon erreicht Man weiß es ja nicht, aber wenn nicht, drückt den Abo-Button Vielen Dank fürs Zuschauen, für macht's gut, bis zum nächsten Mal Tschüss, euer Sarazza.